Es zählen nicht die positiven Dinge, die ich für meinen Partner getan habe, sondern nur diejenigen, die er erkennen konnte. Es zählen auch nicht die positiven Dinge, die mein Partner für mich getan hat, sondern nur diejenigen, die ich fähig war zu erkennen.